Nimm dich mit auf seinem Sack. Wer haut dich richtig ab? Was dich und mich verbindet. Wir, Wir sind Idioten. Hey, Poco Freunde. Hallo, meine Pokéfreunde und poké Willkommen zu einer weiteren Folge Hardcore. Ich gehe auf den Server. Lernen? Auf den Server! Was, was war das denn jetzt? Ah, okay, alles gut, alles gut. Äh, ich muss eben was erklären und zwar, ähm, haben wir die Aufgabe verkackt. Ja, die Aufnahme ist weg. Ich kann aber zeigen, was wir haben. Wir haben, ja, oben Rüstung. Leon kann jetzt uns ein bisschen mehr Rüstung machen. Eigentlich ist sonst nichts passiert. Wir sind in der gleichen Höhle und so. Hätte ich lieber ich nicht sagen sollen, falls ich mich hier zuschauen. Ja, auf jeden Fall ist nichts wirklich Sonderes passiert, ja. Hat nicht so viel verpasst. Na, Leon? Leon? Was? Leon bei mir lagts. Ja, ich will Join eben, würde ich sagen. Ähm, ich auch, ne? Was? Ich auch. Ja, wie wir Join bei mir lagts. So, Leute. Ähm. Jetzt nehme ich mit äh, Camtasia äh, auf anstatt mit Traps, ja. weil das Traps hat keinen Bock mehr irgendwie. Keine Ahnung, irgendwie ist Traps schlecht drauf anscheinend. <lacht> Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, hab, haben wir eine Folge verkackt, aufzunehmen. Falls die Qualität jetzt ein bisschen schlechter sein sollte oder irgendwas anderes sein sollte, dann. Ja, Leon, dann entschuldige du dich jetzt mal. Ich habe mich zu oft entschuldigt, jetzt machst du es mal. Wir haben hier ein bisschen. Wir haben hier so eine Art neue Base. gemacht. Danke, Leon. Ich habe nichts mehr. Kein Platz mehr. Ich habe genug Platz, ich habe richtig viel. Geh weg. Ja, auf jeden Fall sind wir hier noch in der gleichen Höhle da oben. Nee. Von da hinten kam glaube ich, von da. Ja. ja, von da. Ich hoffe, es nimmt alles auf, sonst habe ich ein großes Problem. Mike. Ja, was ist? Ah! Hey. Ja, was ist? Da lang. Da lang. Meine Maus spielt, äh, spielt verrückt, weil ich sonst eigentlich nie mit Camtasia aufnehme mal meine Maus halt richtig abdreht dabei. Aber naja, das ist Leben. Wenn Traps halt nicht will, dann es nicht. Wir müssen heute noch trotzdem mal spielen. Morgen können wir, können wir noch wieder aussetzen, Leon. Wenn wir wollen. <lacht> Aber wer will's schon? Äh, Creeper. Ja, viel Spaß. <lacht> oh, Eisen. Nice. Leon, ich höre das. Fackeln? Weiß ich nicht. Hast du meine Fackeln? Ich habe zwei Fackeln. Ah, da. Ich habe Ihr ein Roboter. <lacht> <Lull>. LOL. LOL. <lacht> Willkommen in die LOL-Welt. Meine Maus. Ja, entschuldige, meine Maus ist... Ja, wegen dem Täter ist richtig broken. Hey Leon? Wollen wir irgendein Thema ja. ansprechen oder so? Irgendwas besprechen oder so? Wir sind vorhin schon drauf gewesen. Zweimal, dreimal. Deshalb, ja, kann nicht wundern, dass wir nur 13 Minuten Zeit haben, hier. Wenn ja? würde, ich mich sehr darüber freuen. Ja, ich auch. Falls die Folge nicht 15 Minuten lang wird, dann werde ich sie einfach 15 Minuten tot quatschen oder... Ich werde da noch ein bisschen Musik am Ende packen. Oh, Leon, du ist richtig viel Eisen. Mike. Ja, was ist? Du leckst mega, ne, bei Discord. Ja, bei Discord, aber sonst ist alles okay. Leon ist nicht schlimm. Hörst du mich denn wenigstens gut? Du lagst. Ja, aber sonst... Zehn Minuten nur noch. Jetzt, ja. Jetzt. Ähm, ja, hier. Pastikis. Wow. Jetzt, jetzt lagst du nicht mehr. Jetzt. Aber du. <lacht> du hast gerade ganz kurz gelaggt. Vielleicht bist du, bist du das auch Mal einfach eine nur. Eine Frage. Ja. Ist die Musik im Hintergrund schön? Ja. Schreibt in den Kommentaren. Spaß. Ähm. Ja. Wie findet ihr das Projekt? Was soll ich verbessern? Ich nicht, gebt mir nicht. Kommentare, gebt mir Likes. Dankeschön. So, jetzt haben wir alles gebracht, was wir brauchen. Ich hab euch auch alle kennengelernt. <lacht> Leon, pass auf. Das ist ja nicht Bibi. Das ist ein Monster. Ein Mike-Monster. Ah. ah, Leon. Ich drehe mich wieder. <lacht> Hä? Und du? Richtung. Ja, mein, mein Rest war gerade ge, ähm, gelockt. <lacht> ja, ja, deshalb nehme ich auch nie mit Camtasia auf. Jetzt nur so eine Ausnahme, damit ich wenigstens eine Aufnahme habe. Nicht so wie vorhin, Leon, ne? Bescheid. Alter, wieso ist hier so viel Eisen? Das brauchen wir doch gar nicht. Wir brauchen Dias. Ich hab's gehört, Macht den die Eisenspitzhacke, jo, wir haben so viel. Nein. Mhm. Guck mal, kann jetzt wird okay. zwar nie genug Eisen haben, wir brauchen ja 10.000 Eisenschwert, damit wir die verscharten verscha äh, äh, können. Aber ich sobald hab... wir Dias haben, können wir endlich mal richtig was machen, ne? Mach noch eine, auf. Lass mal auch gucken, ob wir Dias finden. Ich, ich Morgen können wir... Trotzdem meine ja, mach da, ja, mach egal, was mach. Mach dir irgendwas. Ah, aber echt geil wie viel Eisen wir haben. Also tut mir leid, fing in der letzten Folge ist auf jeden Fall eigentlich alles also alles gut, ja. Hab nicht richtig was verpasst. Wir haben nur ein bisschen gemeint. Zwei, drei Creeper gekillt und ein Skelett. Oder zwei. Ich weiß, was immer. Das juckt jetzt auch jeden. Grad. Das habe ich auch gut gemacht, Mike. Mhm. Dann geht's nicht weiter, dann gehen wir danach. Wollen wir Eisenschwerter mal machen, Leon? Das wäre mal nicht schlecht, ne? Wäre nicht schlecht. Eisen! Oh ja, hier. Was? Ah. <lacht> ja, Do it yourself! Hier hinten geht's nicht weiter. Yay! Zu den Waffen! Wir sind allein auf dem Server. Ja, was ist? Ich weiß nicht. Die meisten haben ihre Aufnahmezeit schon aufge. ja. wir sind wahrscheinlich die einzigen. Die anderen machen dann morgen, die heute noch nicht da waren. Also die heute nicht konnten, die waren morgen. Ich glaube, man muss alle zwei Tage mindestens ein Video, also nicht ein Video, aber einmal drauf sein. Ja. Bin mir nicht sicher. Kann sein, kann gut sein. Äh, wo wollen wir lang? In den Sonnenfeld. Ja, ja, ich hab's gesehen. Ey, Leon, bist du jetzt so geizig? Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Leon, da oben! Ich hol's. Oder du? Wie geht's euch? Na, locker flockig, ne? ich hab Angst, glaubst du? oben. No. Hier ist richtig viel. Also, hier ist richtig viel Gang. Gar das nicht. hat hatte sehr viel Sinn ergeben, der Satz. Ja, ja, ja. Oh, da äh, vergessen, was ich sagte. War wir schon? Aber hier geht's noch lang. Ich, ein, ich mache einen auf YOLO. Wieso nicht? Nein. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier waren wir auch schon. Leon, hier unten! Noch mal Kohle, Mike. Leon, hier unten! Ich sehe Eisen! Ich glaube, wir müssen in eine neue Höhle. Wir haben Pech mit diesem. Nein, Leon, aber ja, komm mal aber. Wir haben hier Eisen gefunden. Äh, ich würde sagen, wir strippen ab jetzt, ne? Gleich, warte. Komm mal her, komm mal her. Ich habe Eisen. Ich habe Angst, da eine Nation zu gehen. Ich, ich, ich baue gerade Kohle ab. Ich hätte halt alleine, du Pisser. Ist wichtig, man ja. Eisen ist auch wichtig. Könntest du mir bei ihm helfen? Das ist riesig. Ja, äh, ja, okay. Ist nichts. Ich komme jetzt. Macht kommt ein Creeper und macht zisch. Wenn wir in dieser Folge sterben, dann bitte Nein. ja, okay. Danke, wieso sag werden. ich auch sowas. Jetzt stell dir vor. Jetzt oh, sterbe ich. Nee, kann eigentlich gar nicht sein. Wovon soll ich denn, denn sterben? Ich hab einen halben Stack ähm, Eisen. Kommst du hier? Wohin? Das ist kurz gelegt. Hier war ich doch. Ja, wegen mein ja. Ach so, ab da. Okay, okay. Da ja, komm. Oder machst du da? Machst du da? 5 Minuten übrig. Okay. Oh nein, Eisen. Soll ich hinter uns zubauen? Oh Eisen schade, dass wir direkt danach nicht noch eine Folge aufnehmen können, das hätte ich gerne gemacht, selbst mit Camp Taser. Weil jetzt gerade sind wir nicht im Kampf, also brauche ich... Das endlich nicht. Oh, zu kurz. Eisen. Nein, kein Eisen! <lacht> ach, Fleisch! Oh. Nein, kurz Cabin Ach so, damit wir hier... Ach so, ja, Leon! Hier, Leon, eine Rose. Also keine Rose, aber ein Löwenzahn für dich. Ach, gib mir nicht den hässlichen Stein, den will niemand. Nimm das mal. Wollen wir hier so durchbauen, hier so? Warte, hier kommt Scheiße rein. Steinschmerz, wie cool. Ach so, ich weiß, warte, ich nehme das mal raus, hier, das Stein. Nein, warum habe ich die Spitz weggeschmissen? Ich weiß, was denn da Ich witze hier, soll, witz soll ich hier da... Ich kann nicht reden. Soll ich hier zubauen mit dem normalen Stein? Mit Bruchstein, äh, mit äh, normalem Stein, aber. Ist das nur normalem Stein? Ja. ja. Nee. Nur noch mehr. Doch. Hast du das wahre Zettelberg ja drin, Leon? Ja, habe ich. Ja. Nicht so wie äh, nix. <lacht> na, na na na na. Ich bin schon wieder hier. Rein. die Fackel kann ich ja wegtun. Ich natürlich kurz mein. Ich natürlich kurz mein. Mach was du nicht stoppen kannst. Da, na, na. Haben nichts zu tun, haben kein Leben. Die Folge ist gleich zu Ende. Leider, leider. Schade, es. Hä, hey, das geht so ungefähr schnell die Runde hier. Leon, wo wollen wir denn Slipman? malen? Warte, hier kann ich mal mein Müll absetzen. Tschüss. Äh, ja. Das war mein Müll. Ich brauche die Blume nicht. Ich bin Anti-Blumenmann. Kein Spaß. Oh, Leon, ist gerade AFK. Oh. Sagen wir gehen hin, ja, wieso nicht? Mein Oh Leon, wir werden jetzt gleich gekickt, ne? Wenn jetzt im Moment gekickt, was sollen wir machen? Schnell, wir müssen es beeilen. Ja, ich war schon mit der Eisenspitzhacke. Okay. Oh nein, was mache ich? Oh, doch, ist okay. Ich vergesse. So. Komm, wir müssen es beeilen so dass uns niemand in die schliche kommt komm komm komm komm, go go go go go go go go go go als ob... Ja, Leon, hast du X-Ray oder so? Leon? Leon, hast du X-Ray oder so? Als ob man sich so baut. Leon, das haben wir ehrlich. Was? Da hast du hast X-Ray. Natürlich. Was? Was? <lacht> nee, ich glaube nicht, dass der Leon X-Ray hat. Der was nee, kann ich kann eigentlich nicht glauben. Leon, hast du x ray gehabt? Hey! Leon, kannst du mir mal antworten? Ja, was? Hattest du X-Ray? Nein. Ja, wie konntest du da da rankommen? Krab sich einfach so mal so dumm oder was? Nein, nein guck mal, ich wollte wollt hier und dann hier rechts. Leon, das sieht schon ein bisschen obvious oh, aus. Nächstes dass ich Mal bist nicht so obvious, okay? Viel <lacht> Spaß. Gut, ich würde mal sagen. Äh, Leon, Hello, yeah. weißt du, was wir brauchen? Wir brauchen einen Diamond-Spitzsack. Die mache ich dann. Dann ähm, mache ich was. Okay. Mm. Dann baue ich das ab. So, wir haben, ich habe unseren Weg vertuscht. Ich tue mal Eisen in den Ofen. Also langsam habe ich keinen Bock mehr. Mike. Worauf denn? Warum? Unter zu mir. Nee. Komm mal schnell, doch, ist wichtig. Komm mal, komm schnell schnell schnell schnell schnell! Ja ja ja, ich komm ich komm! Fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck Nein nein nein nein nein! Ja ja was ist? Was ist? Maka maka maka maka maka! Jetzt jetzt jetzt jetzt! Da ich schön. Hab... Nein! Nein! Ich hab kein... Ich hab mich zugebaut! Ohne Licht! Ja cool! Genius! Oh mein Gott! Ja, wir haben keine 15 Minuten, wir müssen noch ein bisschen reden, komm. Äh... Oh, <lacht> <lacht> Ja, gut. 2 Leon, sei ehrlich, hast du ge- Hast du ge- Hast du Gigs Wait. Leon, nicht Nein! Ich geh das wie ein ja. <lacht> Aber das sah schon sehr fiers halt aus. Nicht. Das sah schon sehr fiers aus, ne? Zweimal Tigers? Fuck ich halt wirklich nicht. <lacht> ich hab Aufgedacht. Alter, hab ich hab auch gedacht, Alter, habe nee, ich X-Way? ich hab doch gesagt, nächstes Mal nicht so obvious x okay? Mann, das kann ich. Ich hab mich einfach nur random mal <lacht> reingebrochen. Leute, das ist so geil. Okay. Man. Okay, das war eine geile Folge am Ende. Am Anfang so ganz seit ja. Willkommen. Wir, wir farmen Eisen. Ja, Kohle, ja, Eisen, ja, Kohle, ja, dir. Was dir? Oh. Das ist abwasser <lacht> Videos. Das ist das so richtig Videos. random. Das ist richtig random. Gut <lacht> Leute! Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Wetten da links, wenn die Folge schon draußen ist. Kommt ihr zur nächsten, dann seht ihr, wie wir weiterkommen. Ja, Mal schauen, ob wir in den Kampf sind, aber wahrscheinlich nicht. Also, man kann die Reste. Mhm. Rest ist in die Playlist, falls ihr irgendwas anschauen wollt. Und oben ist mein Kanal, da könnt ihr gerne abonnieren und dann die Glückern machen. Und ich glaube, nur Scheiße, also ran und äh, Leon, sag was. Tschüss. Tschüss. Nein, Spaß. Äh, ja, einfach no. da ist Tschüss. gesagt. No. Ciao. Ciao.